Okay, dann gehen wir hier mal weiter. Na, wenigstens weiß ich jetzt, was meine Teleportation gestört hat. Dieses Portal hier. Und ich weiß jetzt, warum ich in diesem ertrunkenen Nest gelandet bin. Du solltest froh sein, dass du in einem Stück wieder rausgekommen bist. Und da fragen sich die Leute, warum ich Teleporte hasse. Versuchen wir es zu aktivieren. Und ja, versuch's. Du? Ach so hier ich ja glaube, genau. Das okay. Ist eine Schwalbe. Es hat geklappt. Komm. Oh, du, es ist es sicher? Natürlich. Der Elfenmagier hat das Portal für Ziri hinterlassen. Komm jetzt. Dann geht's genau hier weiter. Wella Glan. es ist ja so still geworden. Ist das schlimm? Ein bisschen wie die Ruhe Sturm. Was ist das? Was ist das? Ich will... Nein! Was ist das hier? Ich will nicht kämpfen. Ich, habe ich hab Angst. Der Sache. Ja. Schutzschild. Okay, komm. Dann kriegen wir den auch noch hin. Genau. Zumindest haben wir ein bisschen Hilfe. Schutzschild ist auch schon kaputt. Okay, dann mache ich mir direkt ein neues Schutzschild. Ich habe keinen Bock, hier Leben zu verlieren, weil ich denke, der wird ein bisschen länger dauern. Ja. Schutzschild ist noch drauf, das ist gut. Jetzt ist das Schutzschild weg. Ich mache mir erstmal ein neues, bevor ich da weiter angreife. Genau. Apfelsaft ist auch am Start, also falls irgendwas los ist. Oh mein Gott. Oh, fuck, macht der Schaden. Oh! Okay, wieder ein Schutzschild reinhauen. Das hat es direkt wieder kaputt gemacht. Ich warte wieder auf ein Schutzschild. Ich habe hier echt keine Lust zu sterben und das Ganze nochmal zu machen. Ich hasse Bosskämpfe über alles. ne? Ich kann sie gar nicht ab. Also machen wir den jetzt einfach mal so gut wie es geht. In einem durch und gut ist. Aber sieht noch relativ okay aus. Komm, ran auf mich zu, komm Komm, das schaffst du, komm Genau, das meine ich Golem hier Dann hauen wir jetzt den zweiten Balken auch von deinem Leben weg Gut, okay, gut, das sieht sehr gut aus So, dritter Balken ist auch weg Ich weiß nicht, was war das der dritte? Okay, ich gehe jetzt erstmal wieder <lacht> Genau, okay Erstmal wieder ein Schutzschild draufhauen und dann wäre die Sache doch auch schon fast gegessen. Boah, ich hasse Bosskämpfe super übertrieben ne? Was? Wir sind ja jetzt einfach mal gekippt. Was hast du denn jetzt für eine. Keiner. Was hast du denn getan jetzt? Egal. Wirklich? Okay. Ein Golemherz. Oh, jetzt habe ich die Diskussion abgebrochen. Das ist nicht gut, egal. Ich will aber kurz... Wo ist denn das Golem-Herz? Da. Okay, das können wir, das können wir irgendwann mal zubereiten. Vorher. Das mit dem Schutzschild hat sehr gut geklappt. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt immer so machen sollte mit Schutzschild, weil irgendwie, ich habe ja gar keinen Schaden bekommen. Deine Intuition ist ein feines Instrument, sie nicht? Was dich angeht, habe ich ein sehr gutes Gefühl in vielerlei Hinsicht. Ähm, was willst du von mir? Wir machen erstmal alle Lichter an. Es kann ja auch gut sein, dass das später irgendwie gebraucht wird. Wenn du Ziri endlich gefunden hast, was machst du dann? Weißt du das schon? hängt davon ab, was sie will. Ste Dort ist ein Portal. Wir müssen es schnell. Sorry. Ansehen. Ich habe das Gefühl, dass uns gleich noch ein Golem überrascht. Mach das doch eh ganz im Ernst. Wenn sie das sagt, dann passiert das Show. auch. wir haben es über die Brücke geschafft. Hier haben wir die wilde Jagd gesehen. Toll, das heißt, sie haben mächtig Vorsprung. Komm. Vela, gla. Okay, dann geht's wilde mal Jagd. weiter. Folge den Kriegern. Definitiv. Sie haben die Wächter des Magiers Nein. zerstört. Zum Plaudern sind sie jedenfalls nicht hier. Hattest du das hier Ach so, gemacht? das sind Wächter. Ach so. Haben sie eingefahren, okay. ehe sie angreifen konnten. Es ist Ta pardon Nein Nein Nein Nein Leute Was ist das? Die weiße Kälte. Ein Magier der wilden Jagd hat sie beschworen. Kannst du die Risse verschließen, durch die sie kommt? Zu weit weg. Wir müssen näher ran. Ich schirme uns mit dem Krest's Wurke ab. Bleib dicht bei mir. Okay, wir schaffen das zusammen. Ich kann zwar nichts machen, aber ich bleib dicht bei dir. Fertig, bleib bei mir. Okay. Wir kriegen das hin. Ja. Geh mal nicht solche Umwege bitte. Okay, gut. Kannst du jetzt was machen? Komm. Mach was. Wir müssen sie schließen. Soll ich? Ich mach's. Aber gib mir Deckung. Okay. Verpiss euch. Ihr kommt hier nicht... Warum habe ich keine Waffe? Ich habe keine Waffe! Was ist los? Jetzt habe ich eine Waffe. Warum hat der Gerard keine Waffe genommen? <lacht> Was war das denn? Okay. Das gefällt mir überhaupt nicht. So, okay. Da kommen noch welche raus, okay. Scheiße. Komm, wir schaffen das aber, oder? Doch, komm, wir schaffen das. Ich benutze wirklich mal Druckwelle, denke ich mal. Ne, Druckwelle bringt auch nichts. Aber ich pfeife mir gleich mal einen Apfelsaft rein. Und ich war halt doch lieber Igni. So, ein Apfelsaft ist dabei. Wow, Apf Apfelsaft macht ja ziemlich viele Leben. Ja, wir werden das ja auch schaffen. Einfach ein bisschen dran glauben, okay? Dann wird, dann wird's auch was. Äh, wir gehen gerade sehr sehr nah an dieses hier ran. Willst du nicht ein bisschen... Da, da, da ist auch eins, das weißt du, oder? Ähm. Ah, okay, ja. Wir waren, wir waren ja nicht genug. Wir waren ja nicht nah genug dran. Okay, gut, egal. Nächste. Wanderung im Dunkeln. Ja. Ey, die ging ja, die ging ja richtig Wie Butter Mit einem heißen Silberschwert Der wäre auch weg, ja Und der letzte Komm ran, spring, komm Bei Fuß, komm, ja Nice Schön, und schon bist du auf der falschen Seite, mein Freund Jetzt kann ich dich rausnehmen Aus dem Spiel, so, Kopf ab Schön ja, und du machst auch hier dein Nur Ding, ne? Einen. Nein, ich hab grad... Ah, ich hab grad viel zu oft R gedrückt. Mann. Was haben wir denn noch alles hier drin? Hier. Überhaupt nicht mehr viel. Scheiße. Das sieht nicht sehr gut aus. Und weiter geht's. Komm, wir schaffen das nächste auch noch. Aber die Sachen nehme ich kurz. Genau. Das ist ja, das ist ja gerade... Durch die Musik ist das ja richtig spannend gerade, ne? Wow. ich mich nur, wie wir, grad, wie wir gleich weitermachen. Das soll jetzt so ein riesiger Eisberg, oder nicht? Naja, egal. Das wird unser Gerald schon wohl noch rausfinden. Ja, kommt rein hier. Ihr wollt doch euer Portal beschützen, oder nicht? Dann müsst ihr auch hier reinkommen. Guck, Stück Dreck. So rede ich auch mit denen. Nein, du darfst nicht... Hör auf, du Stück Dreck! Ab mit dir! Geht weg! Fakt ist, ich muss einfach nur die Wildhunde töten. Nicht Wildhunde, äh, die wilden Hunde. <lacht> Und dann, ich kann sie direkt das Portal schließen. Warum auch immer die Hunde dafür tot sein müssen. Ich, das sollte eigentlich über Zeit laufen. Wäre ein bisschen taktisch klüger, oder nicht? Naja, egal. Hauptsache, wir haben es jetzt geschafft. Ja, so hört es sich an. Okay. Dann würde ich sagen, die Google brauchen wir nicht mehr. Oh Gott. Oh Gott. Geht vorbei. Das hat ganz schön viel Kraft gekostet. Werd mir nicht unmächtig, wenn werd du nicht. nicht nee, werd mir nicht unmächtig. In deiner festen Umarmung? Ausgeschlossen. Ja, das klingt doch gut. Ich würde ja gerne sagen, dass wir eine Weile hier bleiben und uns ausholen können. Ich weiß, ich weiß. Wir müssen weiter. Ah, oh, nice. Hm. Ich denke mal, wenn wir uns Passage anders entschieden blockiert. hätten. Vielleicht kann ich... Ich mach das schon. Dann wäre sie vielleicht hier geblieben. Das ist gut. Haben wir, haben wir ganz gut geregelt. Nice. Nun? Okay, komm mach weiter. Nun? Mach. Mit Blitzen? Bella Was? Komm, vielleicht Eis geht doch nicht ein. mit Blitzen weg, Leute. Vielen Dank für deine Hilfe. Okay, Was dann gehen wir mal immer weiter rein hier. Wie gut, dass ich mitgekommen bin. Ohne mich hättest du es niemals geschafft, oder? Gib's endlich zu. Ja, niemals. Ich wusste es. Hier muss ich einfach kurz durch. Ich will wissen, was hier am Ende ist. Gar nichts. Eine Truhe. Scheiße. Oh. Was ist das denn? Was bist du denn für ein Vieh? Gegen dich haben wir auch noch nicht gekämpft. Okay, du machst ein bisschen sehr viel Schaden. Neblinge. Okay. Ein, kle ein kleines blaues Mutter ist auch schön. Eisenerz, Schnur. Und wir bekommen gerade ziemlich gutes Zeug. Krass. Ja doch, die ziehen wir mal an. Und Level 6 haben wir auch noch eine echt gute Assassinenhose. Ja, schick schick. <lacht> Genau, und dann geht's ja, weiter. Dann ich esse mir jetzt noch einen uns. kurzen Fisch. Und da will ich eigentlich nicht hin. Wir werden sehen, was jetzt passiert. Nein. Ich will nichts mit dir zu tun haben. Bitte nicht. Bleib zurück. Hör auf mich zu Och nein. Bist du hässlich? Okay, dann mache ich direkt mal wieder den Schild rein. Und dann geht's weiter mit dem nächsten Kampf. Woo! Okay. Ich warte wieder. Wow, du bist ja cool, Hexe. Nice! Du gefällst mir! Okay Komm den, den kriegen wir hin Sieh, Sieht gut aus Erster Balken ist gleich schon wieder weg Okay dann baller ich mir wieder ein Schild rein Okay erster Balken ist weg Wow! Was machst du? Ach komm schon. Muss das sein. Komm, das Blöde ist, die Hunde machen mir immer mehr Schaden als der eigentliche Boss. Weil den Boss kann ich gut abblocken. Weil der einen langsamen Angriff hat. Aber die Hunde? solchen gegen die machen? Guck hier. Komm ran. So, jetzt geht's weiter mit dir hier. Du kannst dich nicht für immer verstecken. Kannst du nicht. Wir kriegen dich. Ich sag's dir, Alter, wir kriegen dich schon. Keine Sorge. <lacht> Die Hexe ist gut. Okay, sieht sehr gut aus. Irgendwie machen wir auch mehr Schaden als letztes letzte Mal. Oh ja. Sehr viel Schaden. Nein, er macht wieder dieses Teil. Machst du nicht, keine Sorge. Nein, hör auf! Ach oh, komm schon! Komm schon! aber jeden Hund schnell töten weil alleine können die Hunde nicht sie können nur was wenn sie zu 5 sind weiter weiter weiter immer weitermachen genau und jetzt wieder auf ihn und drauf ja wir machen aber viel Schaden ja er war gerade auch weil er jeden Schlag trifft was ist das? komm weg hier und wieder einen starken Angriff genau und wieder einen starken Angriff. Boah, die starken Angriffe sind echt mega. Guckt euch mal sein Leben an. Ich mache die ganze Zeit nur einen starken. Weg damit! Ja! Alle sind uh. ich hatte schon Angst. Unnötigerweise. Sehen wir uns um. Wenn ich mich nicht täusche, sind wir Ja, warte, ich sammle mir kurz alles auf. Ja, ich hab, ich hab gleich alles. Okay, gut. Jetzt haben wir ein paar neue Sachen bekommen. Erstmal. Wie Rüstung verbessern. Doppelklick auf eine Verbesserung. 40 bis 50? 40 bis 50? Ja doch, das ist viel besser. 25% kritischer Trefferbonus. Das hier hat nichts. Klar, nehmen wir dann diese Stahlwaffe hier. Okay, gut. Äh, Rüstungsdurchbohrung. Dann gehen wir mal direkt auf Rüstungsdurchbohrung, oder? Komm, so. Ähm, dann haben wir noch ein paar Sachen. Was waren das alles hier? Boah, ich habe keine Ahnung mehr. Wir haben 4 zu 4 jetzt bekommen. Was ist das? Ein Trank. Oh. Ein Trank. Das ist mega. Vitalitätsregeneration 50. Die hat 40. 5 Sekunden. Okay, 20 Sekunden. Okay. Hm. Wir nehmen einfach mal das hier. Weil wir haben ja jetzt... Das ist ja ein voller Trank. Das ist besser. Was gibt es noch Neues? Wir haben sehr viele Flore. Ach, die haben sogar. An oh, wow. Okay. Das müssen wir eintauschen, bevor wir damit was machen können. Und dann haben wir vorhin noch. Hier. Haben wir noch. Wir müssen das hier mal alles durchlesen, wirklich. Hier die Neblinge. Äh, wirksam ist eine. Also wieder ein Schild, okay. Das haben wir vorher nicht benutzt, das Schild, das war schlecht. Okay, Neblinge. Wenn einem im Sumpf die, die Nacht überrascht, bleibt man, wo man ist und wartet auf den Morgen ab. Und zwar auch dann, wenn man bis zur Hüfte in, in egelverseuchtem Wasser steht. Am wichtigsten, wer im Sumpf ein Licht sieht, darf niemals, und ich unterstreiche niemals, darauf zuhalten. Johannes Struth, Reiseführer. Nebel ist der Feind des Reisenden. Ja, Nebel ist der, Reise, der Feind des Reisenden. Im Wald lässt er ihn den Weg verlieren. Auf See schickt er ihn in die Klippen. Doch solche Gefahren sind nichts im Vergleich zu den Monstern, die als Neblinge bekannt sind. Und die bisweilen in Nebelbänken lauern. Die Kreaturen besitzen so kräftige Armee und. eine Armee. Äh, Arme und Klauen. Wie Ser serikanische Klauen. Kinjals. Alles klar. Doch es ist ihre Fähigkeit zur Täuschung und Verwirrung, die sie nicht so gefährlich macht. Oft, oftmals müssen sie gar nicht angreifen, sondern treiben ihre Opfer einfach in den Wahnsinn oder in die Sümpfe und warten dann geduldig deren Ertrinkenden ab. Okay, das ist überhaupt nicht nett. Hier Wasserweiber müssen wir auch mal lesen. Das sieht auch sehr interessant aus. Aber das machen wir nächstes Mal. Weil ich würde sagen, das war's jetzt erstmal. Wir gucken auch später... Was macht sie denn schon da oben? Okay, wir gucken auch nächste Mal, was diese Elfenbotschaft da oben ist. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, ich würde mich sehr auf ein Like freuen. Wenn nicht, dann halt auf ein Dislike. Aber dann bitte in die Kommentare schreiben, warum. Das, Damit ich mich nur verbessern kann, weil alles andere bringt ja nicht wirklich viel. Ich hoffe, dennoch es hat euch gefallen und ihr habt noch einen wunderschönen Tag. Euer Hikio, ciao.